Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Wir haben nämlich, äh, sind jetzt zweieinhalb Jahre zusammen und die ersten eineinhalb Jahre, wo wir zusammen waren, haben wir in einem Mercedes-Kombi gelebt und äh, waren damit halt eben in ganz Deutschland unterwegs. Wir haben da in einem Jahr 90.000 Kilometer drauf gefahren und haben halt unsere Arbeit gemacht, was so indianische Rituale sind und schamanische Rituale. Und äh, dann ja, war es so, dass wir eigentlich schon an der Grenze waren mit, mit dem Mercedes Kombi, weil es war einfach viel zu eng, wir hatten immer einen Haufen Zeug dabei, wir mussten mal alles von hinten nach vorne räumen, damit wir hinten drin schlafen konnten und das Zeug, was wir dabei haben, wurde immer mehr. Ja, und dann war es mal wieder soweit. wir waren mal wieder bei einer Visionssuche und ähm, wir hatten uns halt vorher diesen Bus manifestiert. Ne? Also ich habe mir den gewünscht, <lacht> hab gewünscht. Ich habe mir den gewünscht. Ich habe mir also wo ich wusste, okay ich möchte einen Cetrabus, habe ich mir dann genau überlegt, was soll denn da alles drin sein. Und dann habe ich mir ähm, manifestiert, dass er wunderschön drin also sein soll. Das heißt ähm, schöner Ausbau, alles fertig sein soll. Dass ein Backofen drin sein soll. Dass Solarzellen drauf sein sollen. Dass ein großer Wassertank und ähm, dass man den Geschenk bekommt von einer Person, habe ich mir gewünscht, und eine Busgarage, wo er dann im Winter stehen kann. Und dann habe ich mir das so gewünscht, habe das dann losgeschickt und dann gucke ich ähm, vom Silberpfeil hoch, also aus dem ähm, Schiebedach, da sind 13 Busharte hatte im Kreis geflogen. Ich so, boah, was ist denn jetzt los? <lacht> ja, und dann habe ich ähm, das sozusagen losgelassen und jetzt bist du wieder dran. Witzigerweise ja auch Bus. Sade, weißt du? <lacht> Für den Bus. Ja, und dann hat sie es losgelassen und zwei Wochen später habe ich den Bus in Berlin gesehen.